Inhaltlich würde ich sehr hoffen, dass ein Projekt bleibt, wo es äh, um das Miteinander handeln geht, wo es darum geht, zu sensibilisieren für andere Gruppen und andere Gruppen auch zu verstehen. Sprich ein Projekt, wo es um Antidiskriminierungsarbeit geht, um äh, Vorurteile äh, zu beleuchten, wie die funktionieren. Und äh, was man dagegen tun kann und um sich selbst zu reflektieren. Das würde ich sehr hoffen, dass wenn ein Star bleibt, dass es ein Projekt zu diesen Themen ist.